Ich weiß noch nicht, ob ich alles online mache jetzt. Äh, ich werde ein paar Pokédex-Farmings offline machen. Äh, teilweise werde ich zu extrem dabei. Ich glaube, ich habe wieder so viele Einträge. von. Ja, 21 nicht berichtete Aufgaben. Oh mein Gott. Da bist du ja, Adi. Oh, Saluna mag zwar aufgebracht sein. Doch sein Instinkt des Reit-Pokémon ist immer noch aktiv. Wenn ich eine Melodie auf meiner alysien spiele, zeigt es sich sofort. Genau dieselbe Melodie nochmal. Nun zeig Ursaluna, wie stark du bist. Aber denk daran, dass Ursaluna ein sehr wichtiges Pokémon für den Perlklein ist. ist. Es ist dir nicht gestattet, es zu fahren. Oh. Um. Yeah. boy Oh. Hm. Oh. Ah, uh, was hat denn der für ein Type? Steht das schon? Boden normal, Boden normal, Boden normal. Let's go, zwei Naja. Scheint ein starkes Pokémon zu sein eigentlich. Ja gut, ich glaube, machen wir das fertig mit Staravia. Ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen überlevelt, aber ist okay. Mein Liebling und du musst von dem ganzen Herumtoben richtig erschöpft sein. Gleich geht es dir wieder besser, versprochen. Das ist eine geheime Medizin des Peraklans und der Wundermittel, das den Körper von Toxinen und Schadstoffen befreit. Wir nennen diese Medizin den Toxi Toxitilger. Achso, Gegengift. Okay. Dieses Mittelchen ist extrem stark. Da können wir es nur für robuste Pokémon wie Osoruna verwenden. Ach schau, es, hat sich endlich, es scheint sich endlich zu beruhigt zu haben. Aber seltsam ist das schon. Es hat nicht geleuchtet. Genau, ihr von der Galaxie-Expedition seid überraschend kompetent. Als du das in Rage gefallene Axentor beruhigt hast, konntest du sogar von hier aus sehen, wie ein Licht in den Himmel stieg. Doch von Ursuluna ging kein seltsames Licht aus, weder beim Kampf noch davor. Und dann klebt noch etwas in Ursuluna Körper. Ich denke, es ist eine Art Pudo. Außerdem frage ich mich... Warum wollte diese Hina zu vom Diamantklein überhaupt mit, dir über, mit mir über Ursaluna sprechen? Ach, jetzt hätte ich was für etwas Wichtiges vergessen. Würdest du die Elysian-Flöte für mich spielen? Ursaluna hat sie. Okay. Erdtafel. Ich yeah. mich... Oh, ist sehr geschickt im Suchen von Schätzen, die unter der Erde vergraben liegen. Nun geh und lass deinen Expeditionsleiter wissen, was sich hier zugetragen hat. Luna. Achso, das war... Ups. Um mit ihm noch Schätzen zu graben. Mal schauen. Thank okay. you. Eine ganz komische Hitbox. Altes Gedicht 9. Also ja. In vorträgt der Strom des po der Pokémon-Gebein und gleich auch, meint die Gedanken. Dem Meer entgegen geht die Reise, die Welt umkreisen sie auf ihre Weise. Darum nennen mir die Zahl der Knochen, die hingetragen, schon der Fluss. Und die Zahl jener, die, die noch gehen muss. Denn stets wird auch mein Herz gebrochen. Das macht wahrscheinlich mehr Sinn, wenn es im Reim steht. Okay. Bleib mal bei meinem Quick Ride Boy. Ja, die Melodie der Flöte klingt schon schön, aber. Ich muss zurück ins Dorf. Ähm, irgendwie halt dieselbe Melodie für beide Pokémon, was für halt Dinge keinen Sinn macht. Weil, wenn ich jetzt pfeife. Wer von beiden weiß, jetzt welchen ich angesprochen habe, ne? Aber ja, auf die Pokémon zu reiten ist schon cool. Guck mal, vielleicht werde ich schon Rang 4 jetzt. Ist da schon irgendwas an dir zu hängen, Adi? Oh. Na. Ja. War das etwa ein Pokémon? Irgendwer erinnere ich mir das etwas, von, von, von mir Volo erzählt hat. Buchstaben gleichende Muster, die in die Wände der Ruinen des Trostus gemeistert wurden. <lacht> Möglicherweise haben wir es mit einem Pokémon-Art zu tun, deren Gestalt verschiedene Formen annehmen kann. Lass mich dein Pokédex einen neuen Abschnitt speziell für dieses Pokémon hinzufügen. Die E-Cognito-Notizen. Mit dem Abschied tauchen plötzlich seltsame Buchstaben auf. Dein Arceus von der dem auch reagiert, oder? Vielleicht zeigt es dir etwas dazu an. Auf die E-Cognito. Ein Ziffer, die geheimnisvolle Symbole und folgende Hinweise um die Verstecken. e -no Okay. Nice! Das werde ich auf jeden Fall machen. Ich brauche eh alle E-Cognito's noch für mein Living Dex online. Probier das mal ganz kurz aus. Wenn ich jetzt in den Pokédex gehe, eine Siedlung derzeit, eine Insel, ein Vulkan, blicke hinauf. Oh, das ist so cool. Eine Siedlung der Zeit. Eine Siedlung der Zeit. Könnte das die Trostruine sein? Müssen wir schauen. Schnell zum im Büro des Expeditionsleiters. Ja, danke dafür. Hast du jetzt auf mich gewartet? Okay. Warte mal, ich mach mal den Direktvergleich. Okay, die Bossmonster sind schon viel größer. Haben die eigentlich mal neue Attacken gekriegt? Ich glaube schon. Ist durchgehen. Ja gut, mit dem kämpfe ich eigentlich eh selten, aber trotzdem mal ready machen, falls nötig. Konfusion hm, ist eigentlich eine gute Attacke. Luftschnitt, Fernschauer. Oh, was passt. Ah, ich kann seinen Attack nicht noch mehr. erinnert ja, auf jeden fall let's go ähm, ja es hat am donnerstag ein ein update gehabt deswegen konnte ich es nicht spielen weil das update ewig äh, nicht geladen hat deswegen im grund aber es hat Gestern konnte ich es fertig installieren. Es sollte eigentlich jetzt gehen. Ich werde es dann nachher noch spielen ein bisschen. DBD grind vom Donnerstag nachholen. dazu ja, wir befinden uns in einer ersten Lage. Lass mich erklären. Es geht um ein bedeutsames Pokémon für den Diamantclan. Dressela, König des Bergkampfs. Es ist in Rage. zu wusste davon und hat es mir verschwiegen. Eine Königin. Weibliche Pokémon in dieser Position heißen Königin und das sind schließlich immer weiblich. Aber das spielt jetzt überhaupt keine Rolle. Ich bin nach Jubeldorf gekommen, um Hinatsu zur Rede zu stellen, doch sie ist nirgendwo zu finden. Kartoffelmoki hat sie jedenfalls gut schmecken lassen. Naja, die sind schließlich auch meine Spezialität. Hinatsu ist ein Mitglied des Diamond Clans. Sollte sie etwas mit dem Musa luna vorfall zu tun haben, könnte es mit dazu einem erneuten Konflikt zwischen den beiden Clans führen. Denn, Boku, wie würde sich die Galaktik-Expedition positionieren, wenn es erneut zu einem Konflikt käme? Neutral? Wir sind unparteiisch. Will heißen? Unterstützen wir die eine Seite, machen wir uns die andere Seite zum Feind. Wir sind hergekommen, uns zum Frieden zu niederzulassen, nicht um in solche Konflikte verwickelt zu werden. Verstehe, du hast uns damals das Du angeboten, um ein Gefühl der Vertrautheit zu schaffen und Streit zu vermeiden. Dann kannst du dich jetzt natürlich nicht in unseren Konflikt einmischen. Adi, hast du nicht eine Idee, parat, wie wir vorgehen können? Ich kann Osaluna rufen. Osaluna? Haben dich Yuka und Osaluna dafür für würdig empfunden? Das ist großartig. Mit Osaluna kann mir Hinazio anhand ihres Geruchs folgen. Wenn du von Osaluna anerkannt wurdest, könnte es dir auch gelingen, Dresela zu beruhigen. Ich gehe schon mal vor. Ah, wir sehen uns nicht bei der Höheitsstätte von Dresela, dem Bühnenkampffeld. Jetzt Boss Rush einfach. Adi, du musst alle Pokémon besänftigen, die es auf Menschen abgesehen haben. Wir sind schließlich auf der Suche nach einem friedlichen Leben nach Hisui gekommen. Okay, also mein Ziel ist ja, Pokémon zu entwickeln für ein Dex. Ich glaube, ich lasse es mit dem Living Dex einfach sein. Ich sollte mir eben ein Team zusammenbauen, endlich. Gibt die mir jetzt einen Hinweis oder nicht? Ich wollte das vorhin schon mal ausprobieren. Ja, oh, in Jubeldorf sind noch sehr... Okay, 20... Wir kriegen also genau, in welchem Ort, wie viele sind. Also genau. Ich meine, die Länder sind verdammt groß, für das Das heißt, sie hat 20 Lichter äh, in einem Dorf. einem Land. Ja, ist das im Dorf am einfachsten noch? Ich müsste einfach mehr porten. Ich vergesse immer, dass ich einen Port habe. Ähm, jetzt ist die Frage als erstes mal... Mit ihr rede ich später erst. Alpollo. Attacken verwalten. Kostet einfach 1000. Shit, das ist teuer. muss noch ein paar Pakete sammeln. Diese junge Frau vorhin hat Kartoffelmark ja förmlich verschlungen. Wusstest du, dass das Wächter Yoga auf Ursuluna reitet und dabei noch schätzen? Ja. Weiß ich. Ursuluna hat Hinatsus Geruch erkannt. Folgende blauen Signal. Nein, jetzt ertrinke ich wieder. Wenn das Spiel so gut ist. Und tschüss, ich ertrinke. Äh, wenn ich noch mehr hereinzoomen könnte, dann wäre sie nützlich, aber so ist es halt. useless teilweise. Eigentlich würde ich gerne das Sorrowa noch spielen. Das wäre schon cool. Aber ich würde die halt einfach ersetzen, wenn ich einen Boss-Pokémon finde von ihnen. Ich glaube, das finde ich noch gar nicht. Ähm, ja, ich level auch Gefangene, genau, äh, weil ich habe ja, Staravia und Luxio sind ja Boss-Pokémon. Ah, Stärke. Oder zur Trümmerer. Aber man kommt doch ohne durch, offensichtlich. Neues. Oh Adi, und was ist mit Usuluna? Ich konnte ihm helfen. Ich danke dir, aber wie hast du mich überhaupt gefunden? Mit Usuluna Hilfe. Usuluna ist dem Ko Geruch der Kartoffelmoki gefolgt, die ich gegessen habe. Unglaublich. Es muss tatsächlich der Nachfahre eines Pokémon sein, dem die Macht des ehrwürdigen Sinner zuteil wurde. Ich bin hier, weil. Nun, ein Pokémon hat mich verfolgt und ich habe mir bei der Flucht den Fuß verstaucht. Vielleicht geschieht mir das nur recht. Da bist du ja. Hinatsu war der Name, nicht? Wie? Bei Wächterin Yugao hier? Also, ich, ähm, ich habe. Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ich hielt dich nur für eine kleine Göre des Diamantclans. Es tut mir leid, wie ich dich beim letzten Mal behandelt habe. Was, aber ich. Es ist weder deine Schuld, dass Dressela in Rage geriet, noch dass Ursula Ursaluna herumwütet. Im Gegenteil, du wolltest den beiden nur helfen. Dennoch wollte ich mir nicht anhören, was du zu sagen hattest. Ich habe gerade meine alte Mann-Stimme gemacht. Das hat meine alte Frau-Stimme Was Ich schon meine ganze Lebenserfahrung, wenn ich mich so verhalte. Ist viel nerviger, ich weiß, aber naja. Nein, es ist meine Schuld, dass ich mein Anliegen nicht richtig erklären wollte. Ursaluna hat sich dem Rage geraten Dressela genähert und ist wohl durch dessen Duft aus der Kontrolle geraten. Verstehe, der Pute, der an Ursaluna klebte, stammt also von Dressela. Und was ist mit deinem Fuß passiert? Als ich Zutaten für Ruhegaben gesammelt habe, bin ich gestürzt und habe mir den Fuß gestaucht. Ich wollte die Galaktikexpedition wegen Ursalun um Hilfe bitten, daran habe ich Jubeldorf besucht. Außerdem hatte ich mich interessiert, wie die Leute dort Items herstellen. Aber dann erzählte mir Professor Levin von den Ruhegaben. Also habe ich mich auf die Suche nach den Speisen gemacht, die Drosseler gern isst, um selbst welche herzustellen. Das Wissen der Galaktikexpedition ist wirklich beeindruckend. Ich würde gerne noch viel mehr lernen. Zuerst müssen wir zusehen, dass sich die Lage beruhigt. Ja. Hast du so wenig Vertrauen in mich, dass du alles im Alleingang lösen wolltest? Ach, wahrscheinlich ist auf mich als Oberhaupt wirklich kein Verlass. Bis sich ist mir das ehrwürdige Sinne noch nie erschienen. Und die Situation mit Drisela hätte ich mir auch nicht im Traum vorstellen können. Hör zu, Adi. Ich bringe die Ruhegaben, die Hinazu hergestellt hat, zum Bühnenkampffeld. Dort treffen wir uns. Mach dir keine Sorgen. Ach, mach dir keine Sorgen. Adi wird Drisela ganz sicher beruhigen, dann ist alles wieder in Ordnung. Adi begibt sich zur Hohe von Drisela, dem Bühnenkampffeld. Um Hinazu kümmere ich mich. Ich werde sie mit meinem Partner fast sicher begleiten. Jojo. Yo, yo. Boah, das ist so weit oben. Okay. Also ich muss da in die Diamant-Siedlung rein und dann hoch. Das könnte eigentlich ein E-Cognitor-Ort sein. Die Siedlung, Zeit. Boah, ich vergesse immer, welches Pokémon war Zeit, welches Dimension. Ich glaube, die Zeit. Dann müsste die Zeit-Siedlung... Ja, sein, doch. Hm, ich muss jetzt eher mal schauen, wie ich da hochkomme. Ein Mega müsste mit Level 38 an. Ne, war mal Level 33, ich glaube, Antikkraft lernen. Mit Antikkraft ohne Level-Up nur in Hisui. Okay. Und Antikkraft kriegt es mit Level 34, alles klar. So eine komische Map zum, Ich gehe mal zurück ins Dorf. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ah, wie komme ich Ich muss safe zuerst ins Dorf, oder? Es ist nicht ein Boss, da war's merke ja, ich weiß, grad. Jee geil. Hoch. jawohl jawoll. Als nicht die beste Ausführung. Ich bin schon höher als vorhin. Das ist schon mal gut. Ich glaube, hier geht's hoch. Ja, das sieht schon mal vielversprechend aus jetzt. Oh mein Gott, ein Slow Black. Nope. Hier geht es nicht. Oh, bin ich denn jetzt? Oh, ich bin viel zu weit oben. Mir kommt mir die Map viel kleiner vor. Ich geht's hier hoch. Ja, hier geht's hoch. Alright, story. Da bist du ja. Das heißt sicher, dass du bereit und entschlossen bist, oder? Natürlich. man und dem Boss danach gehe ich DVD spielen. Selbst in Rage ist Rosela eine anmutige Scheinung. Dieser Kampf wird ein Spektakel. Ich hoffe, ihr müsst nicht auf uns warten. Schaut. Dann geht das Halbe, geht es hin Fuß auch schon viel besser. Yuko, bitte verzeihen Sie uns, dass wir Ihnen und den Perlklern so viel Ärger gemacht haben. Inherz wird versucht, alle Probleme in dem Leingang zu lösen und sich dabei übernommen. Ihre Taten haben zwar einigen Ärger verursacht, aber letztendlich handelt sie in guter Absicht. Die Königin des Bergkampfs, Rossella, ist wie eine Tänzerin, ständig in Bewegung. Du solltest sie genau beobachten, so kannst du lernen, ihre Attacken auszuweichen. Genau, wenn du immer wieder ausweichst, wird Rossella irgendwann müde und es wird sich eine günstige Gelegenheit. Also genau, das wäre mit dem Boss wieder. Dann hast du Zeit, eines deinen Pokémon in den Kampf zu schicken und deine Stärke zu beweisen. Nicht zähle auf dich. Also machen wir genau dasselbe wieder mit Axeter. Das ist okay. Das ist eine Hisui-Form. Ich glaube nicht, dass es das normal aussieht. Ja, EOIs, das ist gut zu wissen. Die Invincible Frames sind noch recht lange sogar. Okay, das ist Level 30, das ist natürlich nicht so geil. Ah, da muss ich drüber dashen. Richtung. Oh, das hat einmal Kämpfen gereicht. Ja, das ist nicht das normale Dressela, das ist das Hisui. Ziemlich sicher, das ist eine eigene Form. Die Wiesentafel, also Gras, also Pflanze, ja. Und ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass Tressella eine eigene Form hat. Ja, ja, ja, ja. ja. Uh, pokédex okay, umschauen. Okay. Danke, wirklich. Du hast nicht nur Dressella gerettet, sondern auch Hinazu. Das Erst heißt, hast du aus Aluna beruhigt jetzt auch noch Drisella. Du bist wirklich unglaublich. Ich bin so froh, dass Dressella wieder ganz die alte ist. Sie ist mir doch am liebsten. Das Alte. Hinazu, solltest du dich nicht doch bei jemandem entschuldigen? Hm? Das ist schon in Ordnung. Wer so jung ist, handelt eben manchmal unüberlegt. Alles Leben berührt anderes Leben, um etwas Neues und Lebendiges zu erschaffen. So steht es in den Ruinen des Trostes geschrieben. Diese Weise hat uns sicherlich das ehrwürdige Sino zuteilkommen lassen. Doch selbst ich hatte sie vergessen. Zumindest bis mich die noblen Bemühungen eines gewissen jemands wieder daran erinnert hat. Yugo, wir sind ihnen zutiefst verbunden. Inazo, du musst nicht immer alles auf eigene Faust erledigen. Wir Wächterinnen und Wächter sollten uns auch auf andere verlassen können. Schließlich müssen wir ebenso eng mit Pokémon zusammenarbeiten. Das werde ich. Es tut mir wirklich leid. Wenn Yugo damit zufrieden ist, dann brauche ich nichts mehr zu sagen. Nur eine Sache noch, Hinatsu. Du bist deinem eigenen Gerechtigkeitssinn gefolgt. Das heißt sich gut. Aber erspar mir bitte weitere Lügen. Du brauchst dich nicht zu verstellen. Sollte Dressella wieder Hilfe benötigen, dann hilfst du mir am besten auf offiziellen Wege. Trainiere gut, damit du darauf vorbereitet bist. Ja, verstanden. Hinatsu, lass, lass uns von nun an zusammen das Sumpfland beschützen. Ich werde Perla berichten, dass Osaluna durch die gemeinsame Hilfe der Galaktik-Exposition und des Diamant-Clans gerettet wurde. Du hast wirklich gute Arbeit geleistet, Adi. Heute haben wir uns alle die Hände gereicht. Für mich war es eine vergnügliche Erfahrung. Also dann, lebt wohl. Du weißt, wer ich bin. Diam, der Anführer des Diamant-Clans. Wir, wir verehren das ehrwürdige Sinn, das über die Zeit gebietet. Die Zeit steht stets im Wandel. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass unser Zeitalter ein gutes wird, ohne uns vor Veränderungen zu fürchten. Euch zu helfen fühlt sich irgendwie richtig an. Also, man sieht sich. Danke, Adi. Ich bleibe noch eine Weile hier, um mit Tressella zu reden. Sieht er wirklich aus wie Lilimon von Digimon. Was ist nur passiert, dass so ein liebes Pokémon mit dem in Rage gerät? Aber sicher trage ich auch die Schuld dafür. Ich konnte dich nicht beschützen und habe zudem die anderen belogen. Ich muss dem Boku berichten, dass ich fertig bin. Das heißt, ich muss zurück in die Stadt. Ich gucke mal kurz, was passiert, wenn ich in die Stadt gehe jetzt. Oh, wirklich beeindruckend. Ich habe gesehen, wie ein Licht in dem Riss im Raum Zeitgefüge verschwand. Du hast ja nicht dein Pokémon in Rage besänftigt, nicht wahr? Das Rätsel darum, was diese Pokémon überhaupt in Rage bringt, ist zwar noch lange nicht gelöst, doch du bist ihnen mutig gegenübergetreten und hast sie beruhigt. Das ist unglaublich. Jemand wie du könnte die Geschichte von Hisui in eine neue, neue, völlig neue Richtung lenken. Ich hoffe, du bleibst mir auch weiterhin wohlgesinnt, meine himmlische Freundin. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ähm... Um. Ja, ich weiß nicht, ob Pokémon zu einfach für mich ist, ehrlich gesagt. Ähm, nur die Bosskämpfe sind sehr einfach. So, ich mache mal kurz mein Level ab. Ich guck nur ganz kurz, ob ich in die Stadt komme, ohne dass ich äh, direkt ein Event trigger. Weil dann würde ich mal beenden und dann mein Zeug nebenbei ein bisschen farmen mal. Ihr habt das Mädchen also dank des Duftes meiner Mochi gefunden, was? Die Kartoffelmoji meines eines erfahrenen Meisters für mir sind eben unerklärt. Sag sie jetzt mal, was das? Meist Moki, Mochi oder Moji? Ich weiß es nicht. Dafür solltest du dankbar sein, wenn du heute Abend wieder in den Genuss kommen darfst. Aber solltest du nicht erstmal den Boku-Bericht erstatten? Das Essen kann warten. Ja. Kann ich jetzt die Stadt verlassen? Kann ah, ich, okay. Weil dann würde ich jetzt. speichern? Heißt, ich würde nächstes Mal, ähm, auf nächstes Mal würde ich den Pokédex sicher mehr füllen.